18. Jahrhundert erkannte der irische Ökonom Richard Cantillon in Essay über die Natur des Handelns im Allgemeinen, in welchen er den Geldkreislauf untersuchte, dass eine Ausweitung der Geldmenge sich dadurch ausdrückt, dass neu geschaffene Geldzeichen nicht zur gleichen Zeit in allen Teilen einer Volkswirtschaft ankommen und hierdurch bestimmte Bereiche der Volkswirtschaft zuerst profitieren. Diese Bereiche sind oftmals politisch begünstigte Gruppen wie der Bankensektor, der heute mittels Fractual Reserve Banking autark Geld erzeugt. Zudem staatsnahe Unternehmen oder gar der Staat selbst, wenn er als Unternehmer tätig wird, wie es im heutigen Interventionismus der Fall ist. Während Erstempfänger neuer Geldzeichen noch zu unveränderten Preisen kaufen können, stehen nachgehende Empfänger vor der Situation erhöhter Preise und damit einem Verlust ihrer Kaufkraft. Hiervon profitieren nun die staatsnahen Bereiche, welchen der Einkauf mittels noch nicht oder nur geringfügig inflationierten Geld möglich war, die Produzenten, welche infolge der Preissteigerung höhere Gewinne generieren und der Staat durch erhöhte Steuereinnahmen. So kommt es zu einer Umverteilung, welche auch Cantillon-Effekt genannt wird. Beispiel Aufblähung des Geldes im Römischen Reich im Römischen Reich und der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts gab es unter Kaiser Diokletian eine Finanzierungsmethode, die als Münzverschlechterung bezeichnet werden kann. Man vermischte Kupferanteile in Silbermünzen, bis sie so weit verschlechtert waren, dass die Münzen Farbe und Gewicht merklich veränderten. Die Folge des verschlechterten Feinsilbergehalt war eine allgemeine Preissteigerung. Infolgedessen wurden Preiskontrollen erlassen, um die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese Aufblähung des Geldes hatte den Zerfall des Römischen Reiches zur Folge. Beispiel. Ausweitung der Geldproduktion aus dem 16. Jahrhundert. Die zu dieser Zeit allgemein akzeptierten Tauschmittel in Europa waren Gold und Silber. Auf dem amerikanischen Kontinent entdeckte man große Bodenschätze und verschiffte diese auch nach Europa. Dies führte zur Ausweitung der Geldzeichenproduktion und somit über die Zeit zu allgemeinen Preissteigerungen. Beispiel Geldproduktion aus dem Nichts. Heute liegt uns überall auf der Welt ein sogenanntes Fiat-Geld vor. Ein staatlich monopolisiertes Kreditgeld, welches sich dadurch kennzeichnet, dass dieses beliebig vermehrbar ist, aus dem Nichts erschaffen wird und dem neu geschaffenen Geldzeichen physisch oder digital keine echten Ressourcen gegenüberstehen. Der Preisanstieg infolge der Ausweitung der Geldmenge wird als Inflation bezeichnet. Eine Goldförderung ist eine Ausweitung der Goldgeldproduktion und keine Aufblähung. Sie steht einem realen Wohlstandswachstum gegenüber, weil keine künstlichen Scheinwerte geschaffen wurden, sondern es reale Mittel sind, die auch menschlichen Zielen gegenüberstehen. Bei einer Inflation hingegen steigen die Preise, ohne dass reale Mittel bzw. Güter dieser Geldproduktion gegenüberstehen. Das Fiat-Geld hingegen ist eine Geldfälschung, die mit einem Kaufkraftverlust einhergeht. Das Gütervolumen auf dem Markt hat sich real nicht verändert, wenn zusätzlich Kreditgeld erzeugt wird. Demgegenüber steht die Illusion einer Wohlstandsmehrung, Eine nominale Einkommenserhöhung, die Vermehrung der Geldzeichen, steht dem Realeinkommen, welches sich in echten, verfügbaren Gütern ausdrückt, gegenüber.